You can blame it on the road Cause we never did what we were told But it takes us where it takes us And I never meant to be so cold Willkommen Leute, mein Name ist Zertion und ich begrüße euch zur vierten Folge von Minecraft Battlefront 3. Und ja, wir reden nicht viel und gehen direkt auf den Server, denn ich habe einen kleinen Fehler in der letzten Folge gemacht und rauf. Ich mache jetzt einfach keinen Countdown. Geh einfach rauf. Fuck, fuck, fuck, ich bin auf den falschen gegangen. Nein! Alle, ich komme jetzt. Ja, kein Ding. Ich muss ja eh wieder zehn Jahre länger connecten. Ja, ich bin doch auf anderen gekommen. Okay. Aber oh, der Tortisch ist noch jetzt da. Bin ich war ab. Wir müssen jetzt nämlich erstmal weg Hast du geschrieben in Kaffee. Oh. Ups X4 Tarmik so. Leute, wir sind auf jeden Fall extrem gut dabei Wir Mega haben jetzt, ich habe jetzt ein scharfes Dreischwert auch Ja Wenn wir nochmal so ein Buch finden, das wäre natürlich auch Okay, das würde dann kurz mal noch ein bisschen Eisen braten, weil ich brauche nämlich noch eine neue Brustpanzer, weil da ist Schuss sicher drauf Soll ich eigentlich ganz kurz noch mal in den table Achso ja, äh, nee. klick ihn an. Gib dir die ja um zweimal. Okay, nice. Die spare ich erstmal. Und ich.. Level 7 mir, mir... Warte mal, wie viele Fäden habe ich? Darf ich das hier rausnehmen? rausnehmen? Ja, okay. Ich brauch die Level. Kannst Du mir drei Fäden geben. Ja, ich, ich kann dir drei Fäden geben. Kannst du jetzt welche geben? Okay, ja. Ich ist jetzt mal Bogen. Jo, weil ich auch nämlich gerade machen. Äh. Weil ich kaput kaputt Bogen kann ich auch verzaubern. Stärke. Stärke. Äh, ich setze nochmal kurz den Amboss hin. Okay, ich habe schon mal Stärke 2-Bogen. Bitte. Ich mach mir mal, noch mal kurz. Nur, eine -1. Ja, ich Warte, ich brauch noch Level 7. Jo, ich mach mal kurz eine Schaufel und fahr mal ein bisschen äh, Kies. Beziehungsweise. Blind. Kannst du mir denn das Gold-Eisen geben, was du die ganze Zeit rausnimmst nimmst? Weil ich brauche das für Rüstung. Na. Nein, du hast das Eis wieder aufgesammelt. Easy, tschüss. So, nice. Okay, acht Stück. Äh, egal, dann mach ich mir jetzt mal Schuhe. Mach doch. steht da auf dem Schwert. Mm nur Haltbarkeit. Komm. Warte, da verzauber ich kurz die Axt. Effizienz. Okay, Schutz auf den Schuhen. Ja, dann gehe ich kurz mal... Äh, mit der... Oh, Fehlt ein bisschen Kohle. Ich brauche noch ein bisschen Kohle jetzt. Äh, ich habe 32. liegen da hinter dir. Und ich fahre jetzt kurz mal ein bisschen Flint. Wo oh, habe ich Feile da. Ich habe jetzt nur 5, ist die Sache. Hey, können wir eigentlich voll schnell schon kämpfen gehen? Aber ob das schon weib wir machen wird? Schon. Wir produzieren auch vor, also... Ja, ja, ja... Deswegen die anderen werden halt auch so weit kommen, wahrscheinlich. Mhm. Oh, Uh, pass auf, hier ist ein Lava-Lauf. Ich habe aus, weil ich gerade Kies abgebaut habe. Ja ja, hab. ich weiß. Ich laufe da immer rein, keine Angst. Das wenn du reinläufst, so viel Schaden macht das ja jetzt gar nicht mehr. Ich kann es zählen. Okay, warte, da hinten war noch Kies. Ich kann fast einen Apfel essen. Blöd. Komm, ich nehme mal noch ein Lava-Eimer mit, beim Kampf dann kommst du dann. nice. Weißt du, ob es dann überleben? Okay. okay. Ja, auch äh, warte Soll ich, zwei bekommt, ich auch. Warte, wie viele Pfeile bekommt man bei einem, mal, bei einem minecraft und raus? Vier oder waren es acht? Ja, der ist mit eingerechnet, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Ich glaube aber acht. Und selbst wenn es vier sind, haben wir auch Pfeile. Ich meine, ich hab Power oh, 2. Äh, das geht für die, dritte, für die vierte ja. Folge. Vier. 4? Ja, kriegt man. Okay, nice. Ja. Kein Ding. Ich habe jetzt 9, 9, 7. Ja. Für den Anfang reicht das erst noch. Äh, wie viele hab Dings habe ich noch? Ich habe gar keine Federn, fällt mir gerade auf. Lel. Nee, so gut. Külltrocken. Ich glaube nicht. So, ne, glaub nicht. Warte, ich muss noch ganz kurz ein Loch machen, wo ich Sahne reinschweißen kann. Mm. Äh, wie viele Federn hast du? Federn 0. Okay. noch zwei Nein, du hast mir gedroppt. Mensch. Mensch, Kevin, kannst du nicht aufsammeln. Nee. Kommt denn ein Stück Scheiße. Gib dich auf, Schatzi. Ja, okay, ich habe jetzt 13 Pfeile. Ich nehme dann den Ofen mit, den brauchen wir gerade nicht. Ja. Nice, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, Wassereimer. Ich mache mir noch mal kurz einen Eimer mit Lava. Ja, ich habe ich hab einen, ich habe einen. Oh, ich habe jetzt schon einmal gecraftet. Egal, dann haben wir noch so einen. Okay, warte. War ja, also, ich zwei eimer gerade. ich mir kurz mal hier einen Loch. Sollen wir noch einen Wassereimer später machen? Ich warte, ja, dann hier nimm. Nimm den Eimer für Wasser. Ich habe Nein, ich hab zwei. So, Jetzt hab ich drei Eimer. Ach, egal. Okay, das brauchen wir nicht. Äh, Steinspitzhacke brauchen wir nicht. Steinspitzhacke brauche ich nicht. Nein! Das Krisinate ist weg. Okay, ich eine Steinachs brauchen wir erstmal nicht. Die Schaufel kann ich noch behalten. Ähm. Kannst du noch äh, ein Eisen geben? Hast du noch ein? Genau eins habe ich noch. Nein. Danke. Warte, brauchst du den Zauberer noch? Ja, okay. Einmal ganz kurz noch. Amboss. Dann Chrissy. War schön mit dir. Ah, jetzt ja, äh. äh. <lacht> ja. Ja, ist die Lava auch weg. <lacht> Egal, wir kriegen noch welche. <lacht> Ein kompetentes Stück Scheiße. <lacht> ich krieg dich auch. Okay, vier Eichenholzbretter sind unnötig. Wie oh. Okay, warte mal. Zwei Zuckerrohr, drei Rosfrid. Vielleicht mache ich später noch. Lapis, Eimer Kohle, Ofen. 8 Minuten 30, dreißig. Mhm. Okay, dann warte. Das, den Ofenraum wenn ich nehme ich mit. sollte nehme ich jetzt auch mit. Alles mit dir. Ja. Okay. Brauchen wir noch für irgendwas Leder später? Leder, ja, für Bücher. Bücher genau, ja. ja wir naja, soll, später. Sollen wir noch ein bisschen direkt reingehen? Ja, da, Meinst du? Ja, da ist noch ein strip Äh, hier ist jetzt 12. Warum wir auch nicht bei unser Haus gestrip haben, frage ich mich auch gerade. Kommst du rein? Warte. Gold. Ich grab mich jetzt ein bisschen geradeaus, mach du dann ein paar Löcher rein. Noch mehr Gold. Ey, aber wir sind mega gut ausgerüstet, weil zum Beispiel, als Vergleich nehmen wir mal Varo. Ähm, in Folge 7 hatte Stegi nur einen Goldapfel gehabt und wir haben jetzt in Folge 4 schon einen. Zwei. Zwei. Also, nee, Tim hatte ja auch einen, sozusagen, also ich rede jetzt nur von einer Person so. Hm. Ja, okay, ich glaube, das reicht dann erstmal. Ich feine dann hier mit Löchern an. Ja, passt. Einmal. <lacht> <lacht> <lacht> äh, Redstone habe ich noch. Noch mehr Lapis. Kohle. Man muss eigentlich so sehen. Kohle sind ja eigentlich nur... Diamanten eigentlich sowas ähnlich wie Diamanten oder Diamanten sind ja eigentlich nur Kohle. Okay, das wäre mal in Ich im Unterricht aufgepasst. Mhm, habe ich. Sorge mal. Come on, Die yes. will ich. Da ist noch Redstone, warte mal. Vielleicht haben wir Glück, ob bei Redstone ist noch was. Weiß, dass ihr seid. Kommt raus. Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. Okay, die sind hier doch nicht. Schade. Doch. Weiß, dass sie hier sind. Genau hinter dieser Wand hier. Oder hinter dieser Wand. Oder, ähm. Du hast Flint gefunden, ähm. ich hab Kies gefunden. Als ob wir jetzt keine Dias mehr finden. Dias! Als ob! Als ob wir keine Dias finden. Dias! 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich mach mir Dias-Boss-Panzer, okay? Mach das. Ja guck noch mal ein bisschen außenrum, vielleicht findest du da noch was? Holzspitzhacke. Okay Voll eine neue Spitzhacke Mal jetzt kurz ein Enchanter hier hin Hast du noch drei Eisen hier durch? Nein, habe ich nicht Schweren Spitzhacke Okay, Prot 1 Nice Gold, oh, ey wir finden gerade mega viel, das muss man echt sagen. Schon mal vor, jemand macht Battlefront 3 News, alter. Sag ich na, nice. Hier ist noch äh, Redstone, ne? Jo, na, guck mal außenrum immer. Ja, wie gesagt, ich habe einen ich kann gerade nichts machen, sonst. Achso, also ich kann es nicht abbauen. Oh, mies. Der baut immer wie gesagt, ein bisschen außenrum, muss ja nicht abbauen. Ja mich anzufassen, vielleicht tut mir weh. Warte, vielleicht habe ich noch eine. Ne, eine Eisenspitzhacke habe ich nicht mehr. Mach dir eine Goldspitzhacke! Hier ist Kann Eisen. Kann ich mir einen anderen Zielpartner suchen? Hier ist Eisen. Einfach einen Schaden hier stehen lassen. Mhm. Haben noch 3 Minuten 30. Jo. Hier sind überhaupt schon ausgeschieden. Äh, hier, äh, nimm das Eisen. Und Dann kannst du wieder eine Eisenspitzhacke wieder machen. Danke, ja, ja, Kohle. Nee. 31 habe ich. Pack rein. Ich Ach, pack ein. doch einfach rein, Mensch! Ich muss weiter graben. Will wieder Dias finden. Wir gehen dann so an die Fackeln aus. Ich habe noch vier. Und wieder Eisen gefunden. Du die Bist du ein <lacht> Ich hatte gerade mega Angst gehabt, Mann. Ach so was sind gute Teammates. Ich habe gerade irgendwas gehört. Hab ich nicht eben noch Sticks? Ah ne, ach richtig, dort. Naja Sticks. Bei holz Ja, habt ihr ja gegeben. Ach da. Ich höre Lava. Das ist schön. Ey, wenn da eine Minute steht, bau er den Zaubertisch schon mal ab. Bauer ich ja baue alles ab. Und ich bei mir wieder Lava und Gold habe ich gefunden. Ja, äh, ja. wie lange? Ja, noch eine Minute. Komm, Dias. Und ich will diese Lava endlich finden, die nervt mich voll. Ja, ähm Und ich hab keine Fackeln mehr. Ich will dieser Lava jetzt her, ja, komm, Alter. Ich komme zu dir, ne? Jo, nimm mal Fackel. ich hab keine Fackeln mehr. Ich seh nichts mehr, fast. Also, beim ich reinbaue. Alter, du Wichser. Oh, oder so. Nee, da ist nichts. Hör mal auf! Wie kann ich bitte einen neuen Teampartner haben, Alter? <lacht> Alter! Okay, werden gekickt. Jetzt oh. folgen wir nicht mit Panikattacken verlassen. <lacht> <lacht> eigentlich nicht. Ja, Leute. Das war's mit der heutigen Folge Battlefront. Wir hatten heute wieder Glück gehabt. Wir haben beide jetzt einen Dia teil gehabt. Wir haben jetzt einen Dia-Teil. <lacht> Wir haben jetzt einen Teil der Dia-Rüstung schon mal für beiden. Für beide. Ähm, und ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schaut immer bei dem anderen des Teams vorbei, damit ihr auch die andere Sicht mal schauen könnt. Und ja. Was willst du noch sagen, Idias? Moment, be das ist doch beschäftigt. Okay, ja. Äh, so, jetzt, tschüss. Tschüss.